In diesem video siehst du wie wir gebaut haben lass dich inspirieren wir haben die aufgeschraubten teile benutzt und ich habe einen körper gestartet mit einem joghurtbecher ich habe mir mal vorgenommen nur aus teilen zu bauen die auch tatsächlich aufgeschraubt wurden und habe zusätzlich noch normalen kleber benutzt beim starten kannte ich noch von einem anderen projekt die möglichkeit die so Beine oder Fühler oder Federn zu bauen. Dabei kann man unterschiedliche Kabel benutzen und die um den Kugelschreiber wickeln und fest anziehen und kurz warten. Siehst es jetzt hier bei, mit dem roten Kugelschreiber noch einmal einmal drumherum wickeln und du kannst wunderbare Federn bauen, die dein Objekt oder dein Roboter schöner machen. In den aufgeschraubten Teilen war sogar ein Gummiband dabei, mit dem konnte ich dann äh, diese Platine ganz gut an dem anderen Teil befestigen. Wenn man so ein bisschen forscht und rumprobiert und dann ist es immer wieder erstaunlich finde ich wie viel äh, auf einmal zusammenpasst und wie viel man da wieder neu zusammenstecken kann. Ohne Schere habe ich auch noch benutzt, sehe ich gerade. Wusstest du eigentlich am Anfang, was dein Roboter kann oder wie der heißen soll? Nee. Ich habe mir erst mal die Teile angeschaut und wusste überhaupt nicht, was ich bauen soll und wie er aussehen soll. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und Sachen zusammengehalten und wie was aussieht. Und jetzt du? Und jetzt du.